Die Frage ist doch, welche Welt wollen wir? Wollen wir das irgendwie so? Es wird ja immer gesagt, irgendwann sind die Computer klüger als wir. Es gibt so Träume, dass wir bald eine Festplatte am Gehirn haben. Und da wird das Schulwissen aufgespeichert. Man kann sich auch schon illegal so ein bisschen Lego runterladen. Das halte ich für ein bisschen grauzig. Das ist so der Beginn, so heimlicher Beginn von dem Internet der Dinge. Die Ideen kommen mir natürlich nicht in Meetings. Wir retten immer das Bestehende. Und wir enden alle im Burnout. Und unsere Gesellschaft will das aber nicht schlucken und sagt, es gibt nur einen normalen Menschen, das ist der, der vorgeschrieben ist in der Schulordnung. Wenn man das Vertrauen hat, darf man dann ab und zu auch mal schreien. Wir müssen einfach sagen, wo, wo sind die nächsten Zukunftsfelder. Dann jetzt soll mir endlich mal einer zuhören. Und in dem Sinne müssen wir natürlich dann in die nächste Gesellschaft hüpfen. Herzlich willkommen, Herr Professor Dück. Ich soll 15 Minuten so eine Art sogenannten Impuls geben. Ich probiere mal so ein ganz großes Fass aufzumachen. Also ich sage jetzt nicht, dass wir irgendwie die Schulbücher jetzt digital machen sollen. Darauf sind schon andere gekommen und wollen das schon auch schon wieder nicht. Also weil Schulbücher schon fast heilig gesprochen werden und äh, da braucht man 30 Jahre Anlaufzeit, bis die Regierung oder ein Land einen nimmt. Und äh, wenn man die Digitalisierung der Bildung vornimmt, dann steht man wieder vor so einem ganz elenden Wandelprozess. Äh, was ich eigentlich zur Sprache kommen möchte, ist, dass ja, wir, wir uns Gedanken machen müssten über den Menschen, der nach der Digitalisierung gebraucht wird. Das tun wir nicht. Also praktisch jetzt wird irgendwie nur über Schulordnung geredet, jetzt wird darüber geredet, dass man ein iPad äh, während des Schulunterrichts benutzen darf und und und. Das sind so die naheliegenden Fragen, aber wir bleiben quasi in unserem Denkmodell, dass der Mensch derselbe sein soll wie heute. Das will ich einfach ein bisschen in Frage stellen und darüber nachdenken, was danach ist, und dann sind die Konsequenzen irgendwelche anderen. Ich habe es jetzt einfach mal, wie das so neumodisch ist, Humboldt 2.0 benannt. Also was kommt nach der normalen Schulpflicht, die äh, von Humboldt damals so um 1800 eingeführt hat, und was müssen wir dann tun? Ähm, ich ich habe äh, unter Schulpflicht in der Wikipedia gelesen, dass irgendwann den Elsass erobert hatte 1816 und äh, den Elsass verknackt hat, da auch die Schulpflicht einzuführen. Und äh, damals äh, gab es dann Bauernaufstände, das können Sie in Geschichtsbüchern nachlesen. Und die, Antwort, die, die Fragen, die Bauern haben gesagt, guck, hier kann niemand rechnen, schreiben und lesen, dazu sind wir zu dumm, wir sammeln nur Steine von den Feldern. Zweitens, guck dich hier um, kann man hier lesen, schreiben und rechnen überhaupt gebrauchen? Drittens, die Kinder müssen den ganzen Tag arbeiten, sie haben gar keine Zeit. Und diese Sache wird heute auch wieder gesagt, also wenn wir sagen, der neue Mensch muss jetzt mehr können, also auch verkaufen, überzeugen, Projekte leiten, mehr Didaktik und so, dann sagen sie, brauchen wir das und so weiter. Vor 40 Jahren, als ich, äh, schon länger her, ich habe 69 Abitur gemacht, äh, da haben sich alle im Dorf gefreut, so ein bisschen vorher. Ich bin, glaube ich, so ab 62 zur, zum scharnas Gymnasium in Hildesheim als einziger Fahrschüler gefahren mit den ganzen Arbeitern. Und sie haben gesagt, das wirst du nie schaffen. Du wirst immer um halb drei erst vom Unterricht nach Hause kommen mit dem Rückbus. Und das hat noch niemand hier versucht und später sind dann mehrere mit Abitur gegangen. Ich, ich habe das alles erlebt und sie sagen immer, das geht nicht. Und ich war in einem Jahrgang, wo, glaube ich, so sechs, sieben Prozent Abitur gemacht haben. Und wir, wir sind natürlich alle Ärzte, Lehrer, Juristen und sowas geworden. Und äh, wir haben die Menschheit gar nicht vorgesehen oder die Ausbildung ist nie geändert worden. Das war eigentlich dafür, dass wir Pfarrer... Juristen, ein paar Naturwissenschaftler und Lehrer ausgebildet haben, jetzt haben plötzlich nicht 7% Abitur, sondern 40, 50 in Heidelberg, jetzt vielleicht schon sind wir bei 60. Und das sind ganz andere Berufe, ganz andere Fähigkeiten, ganz andere Menschen, die da rauskommen und die Digitalisierung macht nochmal einen Sprung. Und wir lassen das einfach so bei der Steinzeit, wie es ist. Und das ist ein Problem und darüber sollten wir nachdenken. Wir sind jetzt wirklich ein bisschen weiter, also ich, wir müssen jetzt nicht mehr Töpferkunst machen, wir machen einfach einen Ganzkörperscan von der Dame und drucken sie uns zu Hause als einfach auf einen handelsüblichen 3D-Drucker aus. Und das, was wir da auch in der Kunst oder in, in allen intellektuellen Dingen erleben, ist einfach, sind einfach fünf Stufen weiter und die Frage ist, wie müssen wir da als Mensch unsere neue Position in der Technologie sehen. Ich habe das jetzt einfach mal ganz bold aufgeschrieben, ganz dick gedruckt. Ähm, die einfachen Berufe verschwinden. Sowas wie Bankberatung kann der Computer selbst. Nehmen Sie es hin. Es wird immer noch gesagt, wir müssen da in Augen gucken, das tun die jungen Leute schon nicht mehr. Das macht man alles auf dem Handy. Wenn man in die Bank rein will, muss man sowieso das meiste draußen im Terminalraum selbst machen. Also. Sowas wie Autos verkaufen kann der Computer selbst. Das müssen wir nicht mehr machen. Die meisten Leute kaufen jetzt auch Autos, ohne sie selbst gefahren zu haben oder so. Ist auch schon egal, weil sie nicht mehr so schön sind wie früher. Ich weiß noch, dass ich am Straßenrand gestanden habe in Groß Himmstedt und zu meinem Papa nach Haus gelaufen bin auf den Bauernhof und gesagt: Papa, ich habe das erste Mal einen Opel Admiral gesehen. Das interessiert heute keinen mehr. Und ich wollte einfach nur sagen. So alles Normale kann der Computer selbst, das ist das Problem, deswegen haben wir diese ganzen Prekariatstellen. Alles, was der Computer fast selbst heute kann, wird heute nur noch vielleicht bestenfalls mit 8,50 Euro bezahlt, wenn es dann zumindest Lohn kommt, heute eher noch viel weniger. Und die, die, die traurige Wahrheit ist, oder die, die, die Wahrheit für den neuen Aufbruch ist, alles, was der Computer von selbst kann, wird nicht mehr richtig gut bezahlt. Und wir müssen jetzt irgendwie nachdenken, was, was für Berufe wir in der nächsten Zeit noch haben und wofür man überhaupt noch gut bezahlt wird. Und das ist alles, was der Computer nicht kann. Ich habe das mal als einen Satz aufgeschrieben. Der ist ein bisschen überzogen, aber so ungefähr gilt das. Wenn Sie heute in eine größeren Firma kommen, ich bin jetzt von IBM, ich kenne ein paar große Automobil- oder Telekom-Konzerne, dann, dann ist gar nicht mehr klar, wer der Chef ist. Man, man arbeitet in verschiedenen Bereichen, in irgendwelchen Netzwerken, kennt unheimlich viele Kollegen, ist international vernetzt. Dann sitzt man immer am Telefon mit irgendwelchen anderen Ländern, sieht den Chef vielleicht nur alle halbe Jahre, arbeitet in Projekten und dann muss man Projekte leiten, verhandeln, überzeugen, verkaufen, dieses ganze Zeug und Team, das heißt dann Teamwork. Und man stellt dann jeden Tag... Ganz bitter fest im Arbeitsleben, das kann keiner, weil wir gar nicht dafür ausgebildet sind. Im Wesentlichen zanken wir uns und stöhnen uns immer an, es wäre besser, wenn wir im Team zusammenarbeiten könnten. Steht auch immer in der Zeitung, man muss, wenn man die Stelle antritt, Teamarbeit können. Kann aber keiner. Wenn Sie irgendwie Projekte sehen, muss jetzt nicht ein Berliner Flughafen sein oder sowas, aber äh, gibt hier auch näher dran. Äh, wenn Sie irgendwelche Projekte sehen, die irgendwie scheitern, dann scheitert es immer an der Kommunikation, dass die Leute nicht miteinander klargekommen sind, dass Feindschaften aufgebrochen sind, dass Abteilungsegoismen herrschen, quasi, dass die Leute miteinander nicht klarkommen. Sie können das nicht. Und jetzt will ich einfach einen Punkt machen, dass das, was da steht, mir niemand beibringt. Meine Kinder machen jetzt beide einen Doktor dieses Jahr, die sind 28 und 30 Biochemie und Mathe, und die, wenn die in ersten Uhr, äh, den ersten Tag in so einem Konzern anfangen sollten, dann sagt man ihnen, jetzt sei mal teamfähig, leite Projekte, verkaufe, leite irgendwelche Versammlungen, Calls und so weiter. Und dann sagen sie ja, okay, wie geht das? Das ganze Bildungssystem ich meine, ist, ist im Wesentlichen dran vorbeigegangen. Man hat keine Chance, das in den Kindergarten zu lernen, man hat keine Chance, das in der Schule zu lernen, in der Universität überhaupt nicht. Man macht natürlich mal ab und zu ein Projekt und dann sagt man, okay, jetzt kannst du Projekte lernen. Das steht über meinem Zeugnis. Ich weiß nicht, ob wenn Sie alt genug sind, dann steht das, ich bin jetzt über 60 schon, ich gehöre zu denen, die jetzt laut Vorfilm noch ein bisschen was tun können, 20 Jahre. Das steht über meinem Zeugnis. Betragen Fleiß, das ist so, dass sie bei Ford im Fließband 1926 am Band einen ordentlichen Arbeiter abgeben. So ist die Bildung auch eigentlich gedacht. Und das können wir heute nicht mehr leisten. Wenn Sie vergleichen, betragen, Ordnung, Fleiß, Mitarbeiter, das ist so, wie Sie sollen treuer Arbeitsesel sein, also im positiven Sinne, also ein treu-deutscher, treu normaler Arbeiter, Sie sollen tun, was Ihnen gesagt wird. Da ist nicht, wenn, wenn Sie so sind und Ihre Mutter Sie so mag, dann sind Sie nicht gut im Projekt leitenden Menschen, Verkaufen und diesem Ganzen an, was heute die Wirklichkeit erlangt. Und im Grunde werden wir an den falschen Dingen vorbei erzogen. Man müsste jetzt einfach vielleicht mal neue Kopfnoten machen. Also alles das, was wir von unseren Kindern wollen, dass man die nach anderen Kopfnoten erzeugt. Zum Beispiel kann vernünftig irgendwie andere Leute überzeugen, hat ein gewinnendes Erscheinungsbild, kommt mit anderen Leuten klar, hat ein gewisses Teilhumor und so weiter. Also das, was man eigentlich heute im Arbeitsleben braucht, kommt da nicht vor. Da kann man es eigentlich auch nicht lernen. Wenn in meinem Zeugnis gestanden hätte, Gunther kann Gut verkaufen, was heute gut wäre, hätte meine Mutter mich irgendwie so abgewatscht damals noch. Oder wenn gesagt hat, Gunther ist sehr ehrgeizig oder so, zack, zack, ja, verstehen Sie, musst du was besseres sein und so jetzt gegeben. Und äh, Sie müssen einfach den Unterschied verstehen zum Abitur von 1969 und heute und das muss irgendwas anderes sein. Was man können müsste, also praktisch die Gesellschaft ist bis jetzt so weit gekommen, dass sie Lernen lernen irgendwie schon verstanden haben. Da gibt es aber viel mehr Sachen, die man noch lernen lernen, also man kann auch lernen lernen, lernen forschen lernen und so weiter. Ich gebe mal ein Beispiel vom Schachspielen, also Sie können, sie können sich die, Deutsch, die Regeln vom Deutschen Schachverband nehmen, durchlesen zu zweit und dann fangen sie an Schach zu spielen. Das ist so, wie man heute Projekte leitet, also dass die Leute sich angucken, wie man ein Projekt leitet und dann fängt man an, das nachzumachen. Keiner weiß, was der, was der Meisterstatus in diesem Saal. Ich meine nicht führen sollen sie, sondern führen lernen. Dann müsste man wissen, was Vorbilderführer überhaupt können. Dann müssten Sie wissen, was Weltmeisterprojektleiter überhaupt können. Dann müssten Sie wissen, was richtige Kommunikation eigentlich ist. Nicht, dass man das übt. Nicht, dass man den Willen hat, mal einen Konflikt zu lösen, sondern man muss lernen, wie man Konflikte löst. Man muss es, man muss es auf der Metaebene diese ganzen Dinge lernen. Und Sie können nicht abstreiten, dass man diese ganze Sache. Liste vielleicht drauf haben könnte. Das ist aber heute nicht Gegenstand irgendwelcher äh, schulischen oder bildungsmäßigen Maßnahmen. Ich, äh, damit ich nicht falsch zitiert werde, ich kriege immer im Internet einen über die Ohren gehauen, dass sie sagen, pass mal auf, wenn wir das alles lernen sollen, d'accord, das müssten wir, äh, soll man dann dafür Latein und Erdkunde streichen? Wir arbeiten den ganzen Tag und wann sollen wir das lernen? Und meine Antwort ist, das müssen Sie jetzt zusätzlich lernen. Deswegen habe ich mit preußischer Schulpflicht angefangen. 1809 war es okay, wenn Sie das große Einmal eins im Kopf hatten und meinetwegen Schillers Glocke irgendwann später, als sie dann geschrieben war. War ungefähr die gleiche Zeit. Am das muss zusätzlich rein. Und notfalls müssen wir den Schulunterricht länger machen und die Universität. In den Semesterferien muss man dann soziale Fähigkeiten lernen oder sowas. Das ist, das ist nicht der Punkt. Es geht darum, dass wir das können, müssen. Und da müssen wir jetzt natürlich einen Weg überlegen, wie wir da hinkommen. Was mich ein bisschen ärgert, ist so Diskussionen die heute geführt werden, wie muss ich ein Unternehmen bei Facebook darstellen oder wie viel, ab wie vielen Likes ist man eigentlich ein normaler Mensch und wie viele Freunde muss ich bei Xing haben, damit ich irgendwie vernünftig was Geld und so weiter. Das sind so periphere Fragen. Das, das ist sozusagen jetzt so ein bisschen Rudern in der neuen Gesellschaft 2.0. Man versucht sich da irgendwie zurechtzufinden in diesem Unbekannten. Das ist aber nicht das Problem. Das, das harte Problem ist Aufbruch in, sozusagen, zu einem neuen Menschenbild. Und und ich möchte das wirklich so mal sagen, man braucht irgendwie neue Erziehungs- und Bildungsziele, die müssten wirklich mal neu aufgeschrieben werden, was das bedeutet. Und äh, ja, man muss auch vielleicht wieder auf der ethischen Seite neue Diskussionen führen, was die Gemeinschaft tun soll und was das Individuum tun soll, durch diesen ganzen shareholder äh. Wahnsinn, in Anführungsstrichen, haben wir jetzt natürlich so eine Hinwendung zum Individuum, das auf Überleben trainiert wird und im Grunde haben wir so ein bisschen da die Balance verloren. Das könnte man wenigstens im Erziehungssystem ein bisschen besser nochmal neu im Diskurs festlegen. Ähm, ich habe jetzt das noch aufgeschrieben, dieselben Sachen. Ähm, ich habe mal im Internet, hat mich jemand angeschrien, So, die sind ja immer sehr dezidiert, bei den Kommentaren so gleich du Idiot. Du bist Chief Technology Officer von einer großen Firma, kommst aus so einer elitären Oberschicht und predigst uns, dass wir dieses alles da können müssen. Dann kann ich natürlich sagen, komm, ich komme vom Bauernhof, 471 Einwohner von Dorf und so, ist alles in Ordnung. Das hilft nichts. Ich habe dann geschrieben, ich habe dann mal so eine Liste gemacht, wie ich ihn heute gesagt habe, ich ich habe dann meine Liste gemacht, Stadtordnung, Fleiß, Betragen, Mitarbeit, eine Liste, wonach ich meinen Kindern irgendwie gestreichelt habe, dass sie gut sind. Das ist einfach so was, sie können dann kommen mit anderen Leuten, klar können, die ganze Liste habe ich ihnen gemacht und habe gesagt, dann ist schön. Und dann werden die auch so. Und das ist eine Frage der Erziehung. Die Frage ist, die Frage ist äh, es gibt viele Psychologie, die Psychologie sagt eigentlich, dass mit vielleicht drei, vier Jahren die Persönlichkeit eines Menschen fertig ist. Was machen Sie denn dann? Also das Bildungssystem kommt dann fast schon ein bisschen zu spät. Und dann wir reden gar nicht mehr über die Verantwortung der Eltern. Also das, was heute Erziehung ist, das schieben die sich alle hin und zu. Bei den ganzen Diskussionen wird gesagt, die Eltern sagen, das Gymnasium soll das machen. Und das Gymnasium sagt, nein, wir verlangen, dass die Kinder fertig erzogen zur Schule kommen und wir hauen nur noch den Stoff rein. Also die, das Gymnasium ist nur noch zum, zum Füllen der Festplatte und äh, zum Überprüfen, dass sie auch vollständig ist und fehlerfrei, mehr nicht. Also sie wird nur noch mal so mit Prüfziffern durchgescannt. Und, und dann sagen alle Leute, für Erziehung sind wir nicht zuständig. Und was wir jetzt erleben, sind, dass alle Leute, die jetzt einfach nur das Abitur haben und nur einen Doktor, die können dann sein, dass sie sogar mit einer Eins keine Stelle bekommen, weil sie irgendwie nicht richtig für diese neue Welt erzogen sind. Da gibt es dann immer wieder so Leute, die das sagen. Und dann sagen sie, warum ist in Deutschland der Bildungs- oder der, der, der Gelderfolg im normalen Leben oder der Berufserfolg so sehr davon abhängig, ob ich von reichen Elternhaus komme. Das ist nicht vom reichen Elternhaus, sondern alle Kinder kommen gut klar, die in dem Sinne da unten vernünftig erzogen sind. Wenn sie das nicht sind, haben sie keine Chance. Und wie kommen wir da hin? Das ist die wirkliche Frage. Und das macht die echte Schere. Es ist nicht die Schere der Ausbeutung oder sonst wie, sondern es ist die Schere derer, die, in der, die in, mit dem neuen Menschsein, was jetzt verlangt wird, irgendwie keine Chance mehr haben, weil sie auch keine Chance haben, das irgendwo zu lernen. Man kann es nicht mehr nachholen. Wenn das Mama und Papa nicht beigebracht haben, gibt es keine Chance mehr in der Grundschule, keine im Gymnasium nochmal und bis zum Doktor kein. Und dann können sie irgendwie bei einer großen Firma zwei Stunden Lehrgang über emotionale Intelligenz Hören oder sowas, die sie dann wahrscheinlich nicht haben und nach zwei Stunden auch nicht. Äh, ja, dann ist die Frage eben, wie kriege ich das rein? Keiner kann das. Also praktisch keiner ist auf dieses neue Menschenbild irgendwo vorbereitet, weder die Lehrer noch die, die Eltern wirklich, also manche schon und die Professoren nicht. Keiner kümmert sich drum und das ist das, die Frage. Und man, es fehlen, wie gesagt, auch Vorbilder. Ich habe das mit äh, gesagt, wenn Sie Schachregeln einfach nur lernen und normal losspielen mit den deutschen Schachregeln, dann sind Sie einfach nur lausig. Wenn man, wenn man vernünftig Schachspielen lernen wird, dann wird man doch angucken, wie Boris Spassky gegen Fischer spielt. Wenn Sie irgendwie eine Ahnung von Fußball haben wollen, dann gucken Sie sich doch heute das Spiel im ZDF an. Vielleicht sogar noch die Deutschen. Aber sie, sie versuchen doch rauszukriegen, was den Fußballer des Jahres macht. Und wenn sie diese Ahnung haben, dann gehen sie auf den Fußballplatz und haben eine Vorstellung, wie das gehen kann. Aber wir haben keine, keine Boris Beckers im Managen, Trainieren, im Coachen, im Erziehen und so weiter. Die gibt's nicht und wir müssen diese ganzen Vorbilder vielleicht aufbauen, weil wir das im Grunde nicht lernen können. Nirgendwo. Und das ist meine Hauptkritik an der Sache und da muss man irgendwie einschalten. Ich höre mal auf, das ist Closing, was man tun soll. Wenn, ich habe jetzt gar nicht über Digitalisierung geredet, das muss ich jetzt noch tun, also das Thema ist eigentlich Digitalisieren. Da gibt es total viele Theorien, wie man sich bei Facebook benehmen soll, wie man das machen muss, wie man Likes kriegt, wie man, wie man, wie man, wie man. Das sind alles Tagesfragen, das würde ich nicht machen. Was wir eigentlich wirklich brauchen, sind wirklich wundervolle Vorlesungen, wundervolles Wissen, alles im Internet. Das traut sich keiner. Wir haben, ich habe mal so einen Versuch gemacht, einfach eine Vorlesung, Einführung in die, weiß ich, Algebra professionell zu machen. Denn hier heute sind ja auch dann zwei Kameras dabei. Wenn das zusammengeschnitten wird, werden so drei, vier Künstler nochmal zwei Tage schneiden, das alles so zu so machen und dann kommt irgendwie eine Rechnung von 10.000 Euro raus, wenn das reicht, vielleicht 20.000. Können Sie sich vorstellen als Stifter, wenn Sie so das komplette deutsche Vorlesungsverzeichnis einfach mal ins Internet setzen, mit hervorragenden Professoren, mit drei Kameras gefilmt, vernünftig geschnitten, dazwischen Lehrbildvideos, Zeichnungen, Grafiken, PowerPoints und so weiter, was das kostet, das kostet nochmal so viel wie der Straßenbau. Und das tun wir nicht, und es fängt keiner an. Man könnte doch irgendwie mal anfangen. Zum Beispiel gibt es keine Vorlesungen. Was ist Mathematik? Was ist Betriebswirtschaft? Was ist Medienkunst? Was ist Journalismus? Das wird in der Uni nicht gemacht. Sie fangen gleich immer an, so erste Stunde. Wir fangen gleich da an mit Formel, Formel, Formel, Formel. Ohne irgendwelchen Übergang von der Schule. Und man kann diese ganzen Dinge anfangen die alle Museen ins Netz setzen. Ich habe selber eine Firma gegründet, das erste Mal, ich habe jetzt eine GmbH gegründet, Hallo Welt, die, wir wollen alle Musiknoten ins Netz setzen und die Weltbevölkerung auffordern, alle Noten da reinzuschaffen. Ich bin an den Kirchen dran, dass sie wenigstens mal die Kirchenlieder vernünftig, darüber, also nicht, nicht abgetippt, sondern als PDF, sondern programmiert, dass man es anklicken kann und spielt dann vor, wenn man eine Hochzeit hat, dass man wenigstens weiß, wie die Kirchenlieder klingen. So, alles dieses Kulturgut ist noch gar nicht da. Und wir müssen nicht darüber nachdenken, wie die Gesellschaft ist. Wir müssen erstmal das Kulturgut überhaupt im Internet haben. Danach können wir dann sagen, wer diese folgenden Vorlesungen gehört hat, kann irgendwie zu mir kommen und kriegt ein Diplom in Mathematik. Vielleicht braucht man gar keine Universitäten in dem Sinne mehr. Die Leute gucken sich das dann im Internet an und machen so eine Art Fernstudium. Oder über diese Dinge können wir jetzt noch 100 Jahre reden, aber wir können es erst wirklich machen, wenn die Infrastruktur von solchen Filmen drin ist. Und die muss irgendwer in der Machen. Ich versuche jetzt die Stiftung der Welt auf, sich da irgendwie zu engagieren, wirklich eine Basis zu legen und nicht immer mal so ein Leuchtturmprojekt zu machen. Das ist nicht der Punkt, den wir brauchen. Ja, Schlusswort, ich muss dauernd Vorträge halten, Internet, Fluch oder Segen. Ich glaube, ich habe Internet seit 20 Jahren ungefähr zu Hause. Also das mit diesem 14,4K-Modem, was so einen schönen Ton macht, wenn man beim hundertsten Versuch durchgegangen kommen ist. Wenn sie den noch im Ohr haben, Piepiep, dann wusste man, jetzt ist es drin. Und wir haben 20 Jahre Internet und nach 20 Jahren fängt jetzt, fängt jetzt die Öffentlichkeit an zu diskutieren, ob das ein Fluch oder Segen ist. Das geht so nicht. Wir müssen jetzt irgendwie mal sagen, das ist unsere neue Welt, die ist nun mal da. Die Berufe fangen schon an abzuschmelzen, es trifft uns selber schon bei der Arbeit und jetzt denken wir immer noch nach, wollen wir das eigentlich, was wir seit 20 Jahren haben. Und jetzt müssen wir irgendwie mal so die Vorfreude unserer Kinder mitnehmen, die jetzt mit zehn Jahren schon mit einem iPad meisterhaft daddeln. Es gibt Leute, die, äh, ich habe eine Zweijährige jetzt gekannt, die konnte auf dem iPad alles so machen, also virtu wirklich virtuos. Und dann hat der Papa gesagt, du kannst auch an meinen großen Bildschirm. Und dann hat sie die Maus in der Hand gehabt. Sie müssen mal so ein Video im Internet gucken. Was ist das? Sagt der Vater eine Maus. Und dann sagt das Kind so, das kann ja noch nicht richtig reden, aber es ist, das ist Steinzeit-Technologie. Ja, und, und, und irgendwie müssen wir da mit so einer gewissen wie so ein zweijähriges Kind weiter und wir sollten nicht immer über Vorangst reden und alles Schwierigkeiten und dass wir erst ins Internet gehen, wenn jede Webseite einen Jägerzaun um sich drum hat, wenn also alles geregelt ist, wir müssen das mit mehr Freude machen und diesen Diskurs eröffnen, wie wir die nächste Gesellschaft steilen und hauptsächlich die Frage beantworten, was ist der Mensch, den wir in 10, 20 Jahren überhaupt ausbilden wollen? Dankeschön.